Unser nächster Vortrag geht über, wir bleiben in der QGIS-Welt und zwar von 3D kommen wir jetzt zu den mobilen Anwendungen. Matthias Kuhn wird uns über QField berichten. Matthias Kuhn ist einer der Gründer von der Firma OpenGIS CH, ist selber, glaube ich, Bergaktivist, Bergsteiger und weiß, was man mit Daten draußen alles machen kann und wird uns jetzt in das spannende Thema einführen. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, es geht um QField die mobile Applikation von QGIS. Ich werde mich in einem ersten Teil vor allem so auf Konzepte und Funktionalitäten fokussieren und dann in einem zweiten Schritt ein bisschen mehr auf, ähm, darauf angehen, wie das wirklich aussieht und äh, Videos zeigen, wie das das, wie das das aussieht auf dem Tablet. Gut, äh, kurz zu mir. Ich bin Matthias Kuhn. Ähm, wie bereits erwähnt, ich arbeite bei OpenGIS CH, habe die Firma mitgegründet ähm, bin da technischer Leiter, nicht zuletzt auch, weil ich äh, in Kugis in der Kernentwicklung seit vielen Jahren bereits tätig bin und in vielen Orten mitgemischt habe und ähm, jetzt auch QField eigentlich maßgebend mitgeprägt habe. Die ersten Versionen habe ich alle selbst entwickelt und inzwischen haben wir auch neben mir noch einige Entwickler, die daran mitarbeiten. Ähm, Unsere Firma ähm, OpenGIS.cz. Wir sind in der Schweiz. Ähm, wir machen alles, was irgendwie mit Open Source und GIS-Daten zu tun hat. Vieles QGIS-Entwicklung und QField-Entwicklung ähm, und dann noch diverses, was dahinter ist und was dazugehört. Ähm und ganz wichtig für uns ist eigentlich, dass wir alles, was wir machten, steht am Schluss unter Open Source. Ähm, wir leben das wirklich so in unserer Firma, dass wir alles ähm, offen geben. Dieser Talk zum Beispiel, der ist jetzt auch auf GitHub äh, online. Den kann man sich anschauen da und nehmen und ändern und irgendwo weiter erzählen. Genau, warum eigentlich Qfield? Ähm, ursprünglich hat der, der Mitgründer Marco Berner von der Firma OpenGIS ähm, vor bald zehn Jahren einmal damit angefangen, das Kugis auf Android zu portieren und dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Schnittstelle mit diesen vielen kleinen Buttons nicht wirklich gut funktioniert und dass man eigentlich etwas anderes braucht, ähm, was, was besser mit, mit den Fingern zu bedienen ist und nicht aus unendlich vielen kleinen Buttons besteht, die man eigentlich nur ganz schlecht trifft. Ähm, vor allem aber braucht man eine App, weil die Daten ja außerhalb des Büros sind. Man, man muss rausgehen und das anschauen. Vielfach hat man vielleicht Luftbilder, dann ist das super, dann kann man sich das direkt ins Büro reinziehen, aber oftmals will man auch wissen, dass da wirklich draußen ist. Ähm, verschiedene Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel äh, in der Forstwirtschaft, ähm, in Öko-Unternehmen, ähm, bei äh, Schienennetz oder, oder Wassernetzverwaltungen etc., geht es eigentlich darum, dass man wirklich oft rausgehen muss und sich die Daten einsammeln muss und das am liebsten gleich digital hat. Ähm. Kugis war, ähm, hat bereits viele verschiedene Teile, die im gesamten Ökosystem vorhanden sind. Da gibt es den Kugis-Server, da gibt es das Kugis-Desktop, es gibt verschiedenste Webclients, die mit Kugis arbeiten können. Ähm, es gibt äh, Datenbanksysteme, aber was noch gefehlt hat, eigentlich in dieser ganzen Geschichte, war ein wirklich praktisches Tool, um draußen im Gelände mit möglichst einfach, mit wenig Knöpfen ähm, etwas aufnehmen zu können, die Daten aufnehmen zu können. Was ist Qfield genau? Qfield ist eine mobile App zur Datensammlung für QGIS. Das heißt, ich kann ein QGIS-Projekt zusammenstellen und damit ins Gelände gehen und die Daten gleich schon so erfassen, dass sie möglichst kompatibel sind mit der Datenverarbeitung in QGIS. Es ist eine minimalistische Nutzerschnittstelle, die optimiert ist für Touch. Das, die Anwendung, die man draußen hat, da geht es ja wirklich darum, dass man. Anschauen kann, was hat man eigentlich vor sich, möglichst effizient einige Daten eingeben kann und die danach zurückspielen kann. Und schlussendlich, wenn man im Gelände draußen ist, dann will man sich nicht um irgendwelche ähm, Konfigurationen kümmern müssen etc. Das macht man viel, viel angenehmer direkt zu Hause auf dem Computer, bereitet das äh, vor, das Projekt und geht dann raus und möchte eigentlich eine minimalistische ähm, Oberfläche haben. Die mit möglichst großen Buttons auskommt, damit man sie nicht verfehlt, auch wenn es mal kalt ist, und man ähm, das trotzdem zu ähm, darauf zu zielen versucht. Trotzdem möchte man eigentlich nicht darauf verzichten, auf die gesamte Möglichkeit, auf die gesamten Möglichkeiten, die von Kugis angeboten werden. Kugis bietet, gerade wenn es um die Kartendarstellung geht, ein unendliches Potenzial und es bietet unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten, auch bei der ähm, Konfiguration von Formularen für die Dateneingabe und die möchte man nach Möglichkeiten direkt auch da wiederverwenden können. Wenn man sie auch nicht direkt sieht, dann sollten sie doch ähm, brauchbar gemacht werden. Das heißt, wir werden die Daten im Normalfall auf QGIS Desktop einmalig vorbereiten, das Projekt da entsprechend konfigurieren. Wer sich in QGIS bereits auskennt, der kann das ziemlich schnell machen und es fällt ein ganzer Schritt weg, der für viele andere Apps eigentlich erforderlich ist, nämlich die ganze Symbologie noch einmal ein zweites Mal irgendwo zu erstellen für irgendeine andere App, dass die da auch noch funktioniert und sich die Formulare da auch noch mal zu erstellen. Und man kann ähm, mit dem Know-how, das man bereits In-house hat bezüglich QGIS, auch gleich ähm, für QField etwas erstellen. Danach kann man aber ganz effizient mit den GIS-Daten im Gelände arbeiten. Man sieht, wo man ist was man vor sich hat, was um einen herum ist in der Umgebung und ähm, hat dann auch gleich schon die Attribute zur, zur Verfügung, die, man, die einen interessieren und die man schlussendlich im Gelände bearbeiten will oder erfassen will. Also was ist drin? QGIS, ähm, wie gesagt, ist für Touch gemacht und hat äh, einige mächtige Features aus Kugis bereits übernommen. QGIS-Formulare, ähm, die können ja ziemlich stark konfiguriert werden. Ähm, diejenigen, die sich mit KUGIS mit der Datenerfassung bereits beschäftigt haben, die kennen das wahrscheinlich bereits, es gibt diesen Drag and Drop Designer, da kann man sich Formulare zusammenstellen, da kann man verschiedene Kategorien machen, die werden dann in Kugis drin in verschiedenen Tabs dargestellt auf dem Datenerfassungsformular, und in Qfield wird das auch eins zu eins genauso übernommen. Es gibt eine ausdrucksabhängige Sichtbarkeit von, von Attributen. Was heißt das jetzt? Das ist so, dass wenn ich ein Attribut habe, das zum Beispiel ähm, bestimmt, was für Krankheiten das ein Baum hat, ähm, wenn ich im volkswesen tätig bin oder was für Maßnahmen das er benötigt, dann kann ich zuerst ähm, eine einzelne, ein einzelnes Attribut machen, benötigt Maßnahmen und das äh, als Checkbox aktivieren und dann noch weitere ähm, genauere Definitionen dieser Maßnahmen bis wann muss sie ausgeführt werden was soll genau gemacht werden so muss der Baum komplett gefällt werden oder ist einfach äh, reicht da eine kleine Säge um irgendwo einen Ast abzuschneiden oder was was sind da alles für Details zu beachten ähm, das kann ich im Normalfall verstecken und erst wenn der Benutzer dann äh, benötigt Maßnahme wirklich aktiviert dann werden all diese zusätzlichen Attribute auch noch angezeigt. Das heißt, man kann sich dann über die kugis projektkonfiguration genau auf das fokussieren, was man nachher wirklich benötigt bei ähm, draußen im Gelände und somit die Dateneingabe ähm, vereinfachen. In die gleiche Richtung geht auch die, gehen auch die Attributrestriktionen, die Constraints. Das heißt, ich kann angeben, dass ein Wert ein Prozentwert zwischen 0 und 100 sein muss. Ich kann angeben, dass etwas aus einer bestimmten Werteliste sein muss. Ich kann verschiedene andere zusätzliche Dinge angeben und, äh, oder dass ein Attribut erforderlich ist und unbedingt eingegeben werden muss. Und solange das nicht gemacht ist, kriegt derjenige, der im Gelände draußen ist, eine Warnung und die dann besagt, hey, bitte füll dieses Feld noch aus, weil sonst ähm, sind die Daten nicht vollständig. Oftmals ist es auch praktisch, einen Standardwert einzugeben, auch das wird unterstützt. Also wenn wir ähm, jetzt zum Beispiel sagen, dass wir meistens das heutige Datum für eine Datenaufnahme nehmen, manchmal müssen wir vielleicht doch noch einen Tag zurück in der Zeit, dann können wir ein Standarddatum auf heute setzen. Aber wenn man dann irgendwie sieht, dass etwas gestern schon geschehen ist und ich das gestern gemacht habe, aber erst heute dazu dazukomme, das einzutragen, dann kann ich das dann noch, ähm, noch ähm, nachbessern. Ebenso ähm, wichtig, im, im Gelände draußen ab und zu einfach ein Foto aufzunehmen von dem, was da eigentlich ist. Ähm, wir können auch an den, an den Geometrien arbeiten, das heißt, wir können ähm, Punkte, Linien und Polygone digitalisieren, neu erfassen oder auch bestehende bearbeiten. Wichtig hier ist auch noch dass äh, Z-Werte direkt auch ähm, übernommen werden können vom, äh, vom GPS. Das heißt, wenn wir eine, ein GPS angeschlossen haben an das System, dann können wir auch gleich noch die höheren mitnehmen. Es gibt auch eine Möglichkeit zu schnappen, also das Snapping auf bestehende Features funktioniert, dass neue Koordinaten auf alten liegen, wenn wir Liegenschaftsgrenzen haben und auf diese zum Beispiel snappen wollen, dann ist das ebenfalls möglich. Das äh, funktioniert alles auch über QGIS-Standard-Konfigurationswerkzeuge, ähm, das heißt, ich kann das Snapping in QGIS einstellen und das werden so, wie das eingestellt ist, auf QField übernommen, dass ich nur auf bestimmte Layer snappen will, nicht auf alle. Und es kann das interne GPS verwendet werden, es ist aber auch möglich, ein beliebiges, vor allem wahrscheinlich ein hochpräzises GPS zu nehmen und das über Bluetooth ähm, mit dem Gerät zu verbinden, mit einem Tablet zu verbinden und dann ähm, über Mock-Location das intern ähm, weiterzuleiten an, an Q-Field, das dann mit höherer Präzision arbeiten kann. Äh, eine relativ neue Sache ist, dass man auch nach Attributen suchen kann. Das heißt, dass man die Daten über ziemlich beliebig durchsuchbar kann, durchsuchen kann. Man kann sagen, welche Layer man durchsuchen will, wenn man nicht unbedingt alle haben will. Zum Teil gibt es Layer, die sind nur für die Anzeige interessant. Und man kann ziemlich genau auch definieren, welche Attribute schlussendlich durchsucht werden sollen, indem man eigentlich definiert, was als Suchresultat angezeigt wird. Das können verschiedene Attribute sein, die hintereinander gehängt sind, über einen Ausdruck zu definieren und in diesem String wird dann gesucht, das heißt, ich muss nicht zwingend alle IDs intern auch noch, werden auch noch durchsucht, sondern wirklich nur, wenn ich die, die Hausnummer das einzige ist, was ich als Zahl suchen will, dann kann ich das irgendwo einfügen in diesen Ausgabeausdruck und dann, dann finde ich auch nur Hausnummern und nicht irgendwelche anderen Zahlen aus dem System. Ähm, von den Konzepten her ähm, ist es so, dass es da ziemlich unterschiedliche Ansätze gibt, wie mit mobilen Applikationen gearbeitet wird und ähm, die, einige davon sind auch schon gut bekannt aus klassischen äh, Desktop-Anwendungen und andere kommen ähm, da, dadurch zustande, dass wir, sobald wir uns nicht mehr im Büro befinden, auch ziemlich, unter Umständen ähm, instabile Netzverbindungen haben und darum nicht mehr immer einfach mit der, darauf zählen können, dass die Postgres oder was auch immer, für eine Datenbank im Hintergrund tatsächlich zur Verfügung steht. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Forscher. Der Forscher, der geht einfach raus ähm, und schaut sich an, was ist schon da, aber ähm, er, macht eigentlich, äh, er will eigentlich mehr im Gelände navigieren und schauen, ähm, was gibt es da alles, gibt aber nicht unbedingt jetzt Daten in dieses zu, äh, System zurück. Das heißt, er nimmt ein Kugis, äh, bereitet seine Daten vor, kopiert diese auf sein Gerät hat dann sein Gerät äh, mit q drauf, sieht sich diese Daten an, sieht, ah, jetzt stehe ich neben diesem Baum hier, klickt drauf und dann zeigt es all die Attribute von diesem Baum an, aber er lässt die mal so bestehen und ähm, geht dann zu seinem nächsten Kongress und erzählt, was er alles da gesehen hat. Ähm, dann gibt es noch den einsamen Ranger. Der einsame Ranger, der ähm, ist, das ist derjenige, der dann auch die, die Daten wirklich bearbeitet. Das heißt, er ist ebenfalls derjenige, der Kugis zu Hause hat, sich seine Daten vorbereitet, rausgeht ähm, mit einem vorbereiteten Paket für Qfield, dann arbeitet er an diesen Daten und, und ähm, kann die eigentlich alle beliebig erweitern und abändern und so weiter. Und wenn er wieder zu Hause ist, dann nimmt er einfach seine, seine Update von seinem Geo-Package, das er da dabei hat, spielt das wieder zurück, kopiert das auf, ein System, auf sein System und ähm, arbeitet wieder damit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir ähm, direkt mit einem Datenbankserver server arbeiten. Das, zum Teil ist es auch so, dass man in einem ziemlich klar definierten Umfeld arbeitet, irgendwo auf einer Großbaustelle oder in einer Kiesgrube, und ähm, wir auch genügend äh, sicher sein können, dass überall, egal wo wir da drin sind, dass wir entweder ähm, Handyempfang haben und äh, darüber ähm, das Netz haben oder auch, dass wir ein Wi-Fi-System haben, das das gesamte Gelände abdeckt. In diesem Fall ist es natürlich super einfach, einfach eine direkt eine PostgIS-Verbindung ebenfalls vom KufiLab zu bauen, zur zentralen Datenbank und dann direkt mit dieser so zu arbeiten. In äußerst vielen Fällen ist das Leben leider nicht so einfach und wir haben es nötig, auch offline zu sein, teilweise, weil wir irgendwo in der Pampa stehen, irgendwo im Sumpf stehen und trotzdem die Daten aufnehmen müssen und die dann zurückgeben müssen. Jetzt ähm, in dies, Für diesen Fall gibt es ein extra Plugin, das wir entwickelt haben, das heißt QFil Sync. Sync nimmt bestehende Daten, kopiert sich ähm, aus der Datenbank, entweder alles, was da ist oder einfach nur einen bestimmten Ausschnitt, ähm, den wir dann definieren, kopiert sich das, in ein Paket, das er uns vorbereitet, dann nehmen wir dieses Paket mit, gehen mit dem nach draußen, arbeiten an diesem Paket und wenn wir wieder zurückkommen, dann nehmen wir einfach dieses Paket und synchronisieren es, sobald wir Netz haben, sobald wir zurück im Büro sind, wieder mit der Datenbank. Und das ist dann auch die Möglichkeit für mehrere Leute, draußen zu arbeiten an unterschiedlichen Stellen und das dann am Schluss alle wieder zurück zu synchronisieren in dieselbe Datenbank. Dieses Paket, wenn wir draußen sind, dann macht das regelmäßig Updates, das lockt sich, was haben wir alles gemacht, wenn wir ein neues Feature eingefügt haben, wenn wir ein Attribut geändert haben oder eine Geometrie geändert haben, dann merkt sich dass das, was alles geschehen ist. Und beim Zurücksynchronisieren, dann spielt es einfach nochmal dieselben ähm, Abläufe ab. am zentralen System fügt auf unsere Datenbank diese Daten entsprechend nach. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine eigene App zu haben. Ähm, Qfield versucht, wie QGIS, so ein bisschen das Tool für alle zu sein. Wenn wir aber ähm, eine, einen wichtigen... Ähm, Use Case haben und ein Budget haben, das es uns erlaubt, genau dafür etwas zu machen, dann ist es natürlich auch möglich. Q-Field äh, ist modular aufgebaut, dann können wir auch gewisse Dinge rausschmeißen, Neues reinbauen äh, und das genau dann optimiert für einen bestimmten Use Case zu machen. Ähm, auch das können wir problemlos machen. Also, ich habe versprochen, es gibt noch etwas zu sehen. Er ist ähm, als erstes mal ähm, die Kartenthemen, Map-Themes. Da geht es darum, dass wir äh, verschiedene Hintergrundkarten haben können, wie zum Beispiel hier ist die äh, Landeskarte im Hintergrund. Ähm, wir können die einschalten oder ausschalten und, äh, oder den Punktlayer obendrauf ausschalten und einschalten und so ähm, zwischen verschiedenen ähm, Kartenthemen wechseln oder auch vorgespeichert bereits in kugis karten konfigurieren ähm, und dann oben links haben wir es ganz am Schluss noch kurz gesehen, ähm, auf eine andere Hintergrundkarte wechseln, zum Beispiel auf ein Luftbild oder was auch immer. Wir können Restriktionen ähm, einfügen, das habe ich bereits gesagt. Jetzt sehen wir das hier noch in ähm, Action. Und zwar machen wir einen neuen Punkt und äh, wir sehen bereits, die Meldung Typ darf nicht leer sein. Wir haben auch ähm, ein Feld nächste Kontrolle, wo wir eingegeben haben, eingeben müssen, weil die nächste Kontrolle sein muss und die muss natürlich irgendwann in der Zukunft liegen. Ähm, das war noch, wurde noch letztes Jahr gemacht und darum äh, da der Constraint, der ähm, zeigt, hey, das muss zwischen diesem Jahr und irgendwann in der Zukunft liegen. 2017 ist nicht möglich. Ähm, Digitalisieren mit Fotos. Wir können, wie gesagt, auch ähm, auf dem, auf dem äh, Gerät neue Fotos erfassen. Ähm, vielleicht noch als Nebenbemerkung für das Digitalisieren von Geometrien wird das äh, zentrale Fadenkreuz verwendet, das ihr da seht. Ähm, hier noch das Foto. Ich vermische gerade etwas. Jetzt haben wir ein Foto gespeichert zu diesem Objekt. Kurz zurück zur, ähm, zum, zum Fadenkreuz. Äh, wenn wir das Fadenkreuz hier haben, das, war auch, das ist auch so ein bisschen ein Problem von Touch-Devices. Mit der Maus kann man natürlich ziemlich präzise irgendwo lokalisieren, wo man etwas, einen neuen Punkt, Stützpunkt absetzen will. Mit den Fingern ist das etwas schwieriger. Darum kann man hier einfach, hat man immer zentral dieses Fadenkreuz und kann die Karte darunter verschieben. Und wenn die Karte dann perfekt platziert ist und wenn sie es noch nicht ist, dann kann man noch reinzoomen, um das noch präziser zu machen. Wenn sie perfekt platziert ist, kann man den neuen Stützpunkt einfügen, ohne äh, dass man sich selbst die Sicht auf, den neuen Stützpunkt verdeckt mit dem eigenen Finger. Ja, so. Es gibt eine Möglichkeit zu drucken. Das heißt, ich kann mir einen Atlas zusammenstellen äh, zu Hause und dann ein, äh, ein entsprechendes ähm, ein PDF erzeugen intern. Das kann ich dann mit irgendeinem Programm wie zum Beispiel im, äh, Acrobat öffnen und äh, zum nächsten stehenden Drucker senden. Ähm, da hatten wir einen Use Case von ähm, einer Firma, die hatten äh, mobile Druckgeräte unterwegs und dann ziemlich, äh, gerade Just-in-Time konnten sie da die, ähm, die Umgebung drucken. Nicht zuletzt noch ähm, das Geometrien-Editieren. Ähm, die Maus hier nur etwas zur Verdeutlichung, das sollte eigentlich natürlich ein Finger sein, aber es ist von der Entwicklungsumgebung direkt übernommen, funktioniert aber bereits perfekt, auch in der Version. Wir wählen eine Geometrie aus, wir gehen auf Geometrie editieren, wir können zwischen den verschiedenen Stützpunkten hin und her wechseln, einen neuen einfügen, diesen verschieben, nochmal einen einfügen, wieder verschieben und so die Geometrie zwischen den Stützpunkten, die bestehen, hin und her switchen und dann die Geometrien verschieben. Roadmap, ähm, was bisher geschah. Es hat angefangen mit einem simplen Viewer, ähm, dann kam ziemlich schnell das Editieren in Formularen dazu. Ähm, Digitalisieren von ähm, einzelnen Punkten war dann ziemlich bald auch einmal auf dem Programm. Die Map-Themes als nächstes. Dann haben wir äh, das mehr noch Erfahrung gesammelt mit externen GPS. Druckfunktionen, Geometrien editieren, neuerdings jetzt Suche. Jetzt ähm, in wenigen Tagen steht die Version 1.0 vor der Türe, die ihr euch sicher alle sofort herunterladen werdet und mit fünf Sternen ähm, eindecken auf dem Play Store, weil dann fangen alle anderen an, auch das zu, zu verwenden und es gibt unendlich viel Potenzial, um das noch weiter zu verbessern. Ähm, und wir haben natürlich nicht aufgehört jetzt mit der Entwicklung und wollen uns in Zukunft ähm, auch noch auf weiteres konzentrieren wir zum Beispiel externe Sensoren, ähm, dass man zum Beispiel äh, CO2-Sensoren oder so anschließen kann und, oder, oder Monoxid-Sensoren und, äh, und Anlagen checken kann mit dem ähm, einen hybriden Modus, dass man nicht jedes Mal das Projekt von Hand hin und her schieben kann, sondern wenn man offline ist, so arbeiten kann, sobald man wieder Netz hat, die ähm, Änderungen automatisch hochgeladen werden. Genau Version Bald 1 verfügbar, deine eigenen Äpfel freuen uns. Macht mit, das ganze Projekt ist Open Source. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht, sei es finanziell, sei es durch Testing und Reports, sei es durch Dokumentation, das leider zu oft sträflich vernachlässigt wird, wahrscheinlich bei verschiedensten Projekten. Wir versuchen unser Bestes. Wir sind auch froh, wenn es Übersetzer gibt. Es ist alles möglich, das online zu übersetzen, die App. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mitmacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Fragen. Ich bin hier jetzt noch einige Minuten und sonst... Bin ich noch einige Stunden hier, könnt mich jederzeit ansprechen. Vielen Dank. Ja, Matthias, vielen Dank für den echt spannenden Vortrag. Haben wir denn Fragen im Auditorium? Ich habe eine Frage, wie geht ihr mit Konflikten um, wenn ein Mapper sagt, der, da muss nur der Ast ab, der andere sagt, der ganze Baum muss gefällt werden mhm. und beide kommen dann aus dem Feld zurück. Äh, Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, diese Konflikte zu handeln? Bis jetzt haben wir uns das ganze Thema natürlich etwas erspart, indem wir einfach gesagt haben, jeder nimmt sein Paket mit und kommt damit wieder zurück ähm, ins Büro und dann wird synchronisiert. Ähm, wenn man das ohne weiteres, momentan mit dem Offline-Editing, so wie es funktioniert, macht, dann ist einfach der Letzte, der kommt, der gewinnt. Außer natürlich, dass die Geometrie wurde schon gelöscht oder das Feature wurde schon gelöscht, dann gibt es auch keine Editieren mehr dazu. Aber das ist so der Status Quo. Wir haben aber auch für einen Kunden dann schon ein größeres System aufgebaut, wo wir auf der Datenbank drauf ähm, noch eine ganze... Wir haben das Quarantäne genannt, ähm, einge, äh, eingegeben haben, wo dann alles da durchläuft und dann noch über einen Review-Prozess läuft, bevor das integriert wird. Das war aber eine maßgeschneiderte Lösung. Ähm, falls es interessiert, wir haben einen Blogpost dazu auf unserer Homepage, ähm, den man sich gerne durchlesen kann. Aber ähm, konkret ist da jetzt noch nichts drin. Bei, ähm, bei diesem Hybrid-Modus, der angedacht ist, haben wir auch schon daran gedacht, eine, eine Webschnittstelle dann zu machen, wo das angezeigt wird und online behandelt werden kann, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich wollte zu den ähm, Hintergrundkarten, kann man sich da auch ähm, offline Hintergrundkarten runterladen, die man dann mitnimmt und im Feld angucken, wenn man da keine Verbindung hat? Es gibt im KufiLzync-Plugin, wurde es ursprünglich dafür entwickelt, eine Möglichkeit, um beliebige Karten in ein Rasterformat zu überführen und dann entsprechend in Paket mitzunehmen. Das ist inzwischen in QGIS Core als, äh, als äh, Processing-Verarbeitungswerkzeug-Algorithmus drin. Das heißt, ich kann mir entweder einen WMS ähm, mit ähm, da übernehmen, so einen Rasterlayer in einen anderen lokalen Rasterlayer kopieren oder auch äh, eine belie ein beliebiges Kartenthema, das heißt ich kann mir auch mit Vektorlayern und verschiedenen Rasterlayern etwas zusammenstellen und dies ähm, in einen, einen Rasterlayer für Offline zusammen kopieren. Ja. Kufle, äh, Kufild Sync war es ursprünglich und da ist immer noch drin und jetzt im, im Verarbeitungswerkzeug Custom Processing von Kugis gibt es, der heißt ähm, rasterisieren wahrscheinlich, der Algorithmus, das, wenn, wenn man das isoliert machen will, wäre das darüber erreichbar und in Kufild Sync eingebaut. Ja, zuerst mal äh, vielen Dank für die App, die ist super äh, und vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu den externen ähm, GPS-Antennen. Ähm, gibt es da irgendwelche, die du empfiehlst? Gibt es irgendeinen Workaround, den du empfiehlst? Oder ähm, anders gesagt, ich habe vor ein paar Monaten, das ist jetzt schon eine Weile her, ein halbes Jahr, glaube ich, nicht geschafft, bei einer Topcon ähm, zu verbinden, weil äh, Topcon da halt doch irgendwie so ein ganz eigenes Format hat irgendwie. Ja, ja. Ähm, es gibt, also wir, wir verlassen uns da meistens noch auf ähm, externe Apps die sich dann mit dem GPS verbinden und äh, die Location mocken für intern, das heißt, für die von da übernehmen können. Eine sehr gute App dazu ist RT die macht das, die macht es wirklich super, ist eben etwas aufwendig zu bedienen, weil viele Konfigurationsmöglichkeiten, also mächtig, darum komplex so ist. Ähm, GPS-Sensoren, wir arbeiten da mit einem Ingenieurbüro zusammen, die sehr viel, sehr viel Erfahrung hat in diesem Bereich und vor kurzem haben sie einen ähm, ein Produkt namens Emlit empfohlen, das für nicht allzu viel Geld sehr gute Resultate liefern soll. Ja. Achso, ja, vielen Dank nochmal auch für die App. Ich äh, habe damit auch schon richtig tolle Erfahrungen gemacht. Aber ich habe noch zwei Dinge, die äh, mir so am Herzen liegen, die ich einfach mal so äh, an... Das erste ist, KUGIS 3 lässt zu, dass wir die Symbole in die Projektdatei einbetten können. Und wenn ich jetzt ziemlich viele SVG-Symbole habe, dann habe ich in der Regel, wenn ich nur das Projekt übernehme, ein ziemlich hässliches Projekt auf der Zielmaschine. Ja. Ja. Und äh, das wäre das eine. Das zweite ist, dass wenn ich in einer, einem Projekt in, in zwei Gruppen den gleichen Lehrnamen habe, dann steigen so, sowohl das Kugelsync wie auch das äh, Offline-Editing-Projekt Plugin aus, ja. weil die auf den Layer-Namen und nicht auf die Layer-ID, die in der Projektdatei drin steht. Mhm, mhm. Und das ist dann blöd, wenn man da 100 Layer hat und müsste dann erstmal 50 Layer umbenennen, dann ist das so das ist so der Grund, warum das nicht bei uns nicht noch ein bisschen äh, breiter äh, sich Bahn bricht. Ja, vielen Dank für diese Anregungen. Ähm, ich werde die weiterleiten. Es gibt äh, auf, ich weiß gar nicht, habe ich hier noch den Link? Nein, ähm, GitHub äh, unter Qfield gibt es die Issues, da kann man das, da kann man das natürlich jederzeit äh, vermerken, da sind die froh drum. Ansonsten müssen wir ein bisschen schauen, es gibt so viele offene Dinge, was wir selbst, wir haben jetzt ein ziemlich viel Effort äh, von uns aus gemacht in letzter Zeit, um das auf die stabile Version 1 zu bringen, ähm, müssen wir zum Teil auch priorisieren, was sind Kundenprojekte, aber wir sind sehr, sehr froh um alle möglichen Anregungen, also vielen Dank. Also auch nochmal danke Matthias, du bist ja noch da, man kann dich ja noch ja, fragen, ja. Nochmal noch Applaus für Matthias und den Post.